Sport und Bewegung ist für dich mehr als nur schneller, besser, weiter, höher, stärker? Du möchtest deinen Körper besser kennenlernen und hast Lust eine künstlerische Umsetzung für sportliche Bewegung im Film zu finden? Du möchtest dich über Diskriminierung in Sport und Bewegungsangeboten austauschen? Du wünschst dir eine empowernde Gruppendynamik und du suchst nach einem positiven Verständnis über die Vielfalt von Körpern und Bewegung, weil es dir wichtig ist, dass Menschen sich nicht ausgeschlossen, sondern wohlfühlen? Dann komm zu dem Bewegungsworkshop ins ABC. Dort werden wir Parcours laufen, tanzen, kämpfen und lachen. Und voneinander die uncoolsten Posen lernen, aus denen wir dann kleine Filme oder Fotorein entwickeln. Du kannst neue Bewegungserfahrungen sammeln und deinen Körper vielleicht nochmal ganz anders kennenlernen. Vielleicht entdeckst du für dich ganz neue Möglichkeiten, wie du dich bewegen kannst, welche Kräfte du hast oder wie du dich gerne inszenieren möchtest. Mitbringen solltest du Bewegungsfreude. Vorerfahrung in einer Bewegungsrichtung ist nicht notwendig.